Du hast nun schon eine ganze Menge getan, damit du deine Vision erreichen kannst. Erstens hast du erstmal eine und zweitens hast du sie konkret gemacht. Jetzt, im dritten Schritt, werden wir uns mit der Reise zu deiner Vision beschäftigen. Du bist ja heute in der Situation, in der du heute bist und du möchtest deine Vision in der Zukunft erreichen. Und um diesen Prozess zu unterstützen, um dir bestimmte Dinge bewusst zu machen, nutze ich das Bild eines Schiffes. Und die Methode ist ganz einfach. Ich zeige dir gleich ein Bild von einem Schiff und mit ein paar Elementen. Und du schreibst dort dann die Dinge rein, die zu den jeweiligen Elementen gehören, um dir einfach bestimmte Dinge noch einmal bewusst zu machen. Und das Bild des Schiffes, das sieht so aus. zeige es dir auch gleich nochmal etwas ausführlicher. Auf dem Bild findest du verschiedene Elemente. Erstmal natürlich, die Sonne symbolisiert die Vision, die du dir schon erarbeitet hast. Das Schiff, das bist du, denn du machst dich ja auch auf die Reise. Und du siehst, das Schiff hat auch einen Frachtraum. Dort schreibst du jetzt gleich die Dinge rein, die du gerne auf die Reise mitnehmen möchtest. Du hast bestimmt eine Menge Eigenschaften, die dir an dir gefallen und die du auf keinen Fall aufgeben möchtest. Das sind Dinge, die dort reinkommen. Vielleicht hast du aber auch Personen oder Hobbys oder Themen, die du auf jeden Fall mitnehmen möchtest, weil sie dir Kraft geben, weil sie gut für dich sind. Auch solche Dinge kannst du dort in den Schiffsrumpf reinschreiben. In das Haus auf der Insel schreibst du dagegen die Dinge rein, die du hinter dir lassen möchtest. Alles, was du nicht mitnehmen möchtest. Der Wind bedeutet die Dinge, die die dich antreiben, deine Motivatoren. Und das Wasser, das sind die Dinge, die dich tragen. Die Ankerkette und der Anker symbolisieren die Dinge, die dich zurückhalten. Wo du merkst, ich möchte zwar eine Vision erreichen, aber es gibt Dinge, die mich irgendwie daran hindern. Und dann gibt es noch das Riff. Und das sind die Hindernisse auf dem Weg zu deiner Vision. Da hast du ja im zweiten Schritt schon eine ganze Menge zu gebrainstormt und runtergeschrieben. Wenn dir das mit dem Bild zu viel ist, kannst du natürlich auch sehr gerne einfach eine, eine Liste machen und die Dinge runterschreiben. Ich finde es wichtig, sich aber mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen. Und das ist schon ein Teil davon, sich eben mit Hindernissen und Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Einerseits aber auch zu gucken, wo sind meine Ressourcen wo sind meine Kraftquellen, die mir auch in schwierigen Situationen helfen, den Kurs in Richtung auf meine Vision aufrechtzuerhalten. So, jetzt hast du dein Bild gemalt, du hast die Dinge mit reingeschrieben, die dir wichtig sind und damit hast du alle drei Schritte auf dem Weg zu deiner persönlichen Vision absolviert. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, es hat dir etwas Spaß gemacht. Ich habe nun noch ein paar Hinweise zum Thema Vision und wie du jetzt damit weiterarbeiten kannst. Und dafür wechseln wir jetzt einfach in das letzte Video. Bis gleich.